Hi hey Leute, ich möchte mich heute auf den Daenang Beach, äh, ja, wunderschöner Strand für 1,5 Millionen Einwohnerstadt. Das wie ihr seht, wirklich tipptopp, um wir einmal die Runde. Das ist eine vorgelagene Insel da, Leichte, da kommt der Fluss zwischen rein und ja wirklich die stadt auch sehr schön und sauber und bietet wirklich alles die werde unsicher machen jetzt gehen in einen vergnügungspark der heißt irgendwie world of wonders oder so endlich der hat ein riesen Riesenrad drauf also ein großes Riesenrad, doppelung kommt nicht so gut und äh, ja, sicher eine schöne aussicht von oben Dann viel spaß beim video schauen Leider, leider, der Vermögenspark hat noch zu, keine Ahnung, der sperrt erst um 3 Nachmittag auf. Ich glaube, ich werde das knicken, ich werde mir da heute einfach Stadt gehen. Äh, ja, ein paar Nachtfotos auch von, von oben, also von der skype schon vielleicht fahre ich da auch noch mal rauf heute am Tag. Das Gebiet da ist einfach riesig, mit dem Stadion oder Mehrzweckhalle oder was das da ist. Also die haben schon mächtig in die Infrastruktur hier investiert. Und man schaut, wie die Straßen sind, unglaublich, also alles top, tip, top ausgebaut. So, also, wir trauen sicher einzelne Länder mit extremer Zukunft, sag ich mal, mit Aufschwung. Man muss man aufpassen, dass ich heute halt irgendwie die Umwelt da nicht komplett und was man so teilweise sieht. Da werden auch ein Video anhängen, einmal mit wirklich schmutzigen Sachen, also unglaublich. Best Beer in Vietnam. Which Beer you have? Tiger? Tiger? Ah, that's good. Irgendwie spuckt mein Moped auch, das zieht man nicht mehr so richtig. Jetzt kann ich mal Öl wechseln, wer weiß. Normal sagt man bei dem Moppet 500 km, auf 1000 kann ich schon fahren, jetzt sind es 800. Lass mich mal überraschen. Und wenn nicht, muss ich halt schauen. Muss ich selber mal in die Werkstatt. Ja, zumal der Idee jetzt so Riesenrad Riesenradl geht jetzt auf die Marble Mountains. Ja, viel hört mich, äh, ich scheiß immer. da immer. Äh, jedenfalls, äh, das ist ca. 6 Kilometer Richtung Süden von Denang und eine der Attraktionen da. Also jetzt geht es einmal darauf. Schauen wir mal was das so bringt. So, da hinter mir geht es auf die Marble Mountains und ich denke frost fit es draußen. Ungefähr 1,50 Euro, 1,6 ja, mit dem Lift, test es einfach Sport was ich und ich bin nicht so platt worden für die das erstmal wir los. Ich bin jetzt Doch ein bisschen Aufstecken war eher warm Spaziergang für in Österreich, hätte ich jetzt einmal gesagt. Aber sie euch bitte eine Tourenpatschen an. Ich bin mit Badestampfen rauf und es ist teilweise sehr holprig, ist schon fast zu gefährlich. Also Tourenpatschen, Minimum. Ja, die Aussicht da ist fantastisch seit jetzt einmal. Und es sind natürlich auch viele Leute. Da. Die sind da überall. Also, weiter wird's, jetzt geht es runter und dann schauen wir die nächste Destination an, was man halt da hingeht. wenn beim Runtergehen von den Marble Mountains, muss sagen, hat sich voll ausgezahlt. Ich habe mir da überhaupt nichts erwartet gehabt und total positiv überrascht. Also das ist, wenn Sie den Nang unbedingt machen. hat sich voll ausgezahlt. Wenn das Wetter schön ist, hat es in der Haupthölle da einen super Beam, sage ich mal, Strahltrainer. Auch mal genial. Schaut es euch an, so, bei mir geht es jetzt weiter. Ich werde jetzt nach den Nang fahren und schauen wir gleich, gleich gehen in den Vermögenspark jetzt. Weil der hat ja ein paar Meter mehr Zug ja, und dann geht es noch auf die Bühne da, wo es da heute am Montag Konzert ist. Da muss man einfach überraschen, was da für Performance oder Performance wird. Wir bin da jetzt im World in einem Wanders, auf dem Ich würde sagen, das Walt Disney von Vietnam schauen wir es uns einmal an. Wenn es nur für Kinder ist, ist es wurscht, ich werde trotzdem einen Spaß haben. Werde ich den Nang verlassen, gestern der ganze Tag dort, der war wirklich toll, also es war super Wetter, blauer Himmel, heute ist wieder ein bisschen nebelig, ich soll aber auch aufmachen, dann laufe des Tages und ja, den Nang ist eine super Stadt, äh, mit einem sehr schönen Stadtschrank, äh, Wasser war ich leider nicht, es war sehr stürmisch, hat mir auch nicht so klustert, äh, diese Marble Mountains da im Süden der Stadt, wirklich toll, ein Leben ist. unbedingt einplanen, ähm, der Vergnügungspark, World of Wonders, äh, Nang Wonders, dem Sandwiel mit dem Riesenrad Atoll. Und da war gestern noch diese Tigerbeer veranstaltung mit einer riesen Bühne, einem riesen Konzert, Riesentrubel. Ich schätze, da waren sicher über 20.000 Leute. Äh, was hätte ich bei uns überhaupt noch nicht gesehen, also Pontigama, halt euch ran, da könnt ihr noch lernen davon. Wenn euch meine Videos gefallen, wie immer, abonniert den Channel, unten einfach auf Abo, auf Abo klicken und weiter geht's!